Zu meiner politischen Einstellung würde ich, glaube ich, bei Facebook gar nicht so viel eintragen, weil ich Facebook nicht den geeigneten Ort finde. Ich glaube auch, dass meine politische Einstellung in zwei Absätzen gar nicht so kurz zusammengefasst werden kann. Ich glaube, um meine politische Einstellung zu erfahren, sollte man sich lieber mit mir unterhalten. Und dafür stehe ich immer gerne zur Verfügung.